Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2013. Wir fangen im Januar an. Da ging es los mit den Händerschott-Generator versuchen. Da hat man hierhin zumindest. praktisch hier auf der 12 volt seite rein ne? ich denke mal dass das hier so richtig ist und versucht dann hier am ausgang mal zu messen was da so rauskommt jetzt ne? naja unsere messgeräte sagen gar nichts dazu ne? weder im wechselstrombereich noch Im Gleichstrombereich wir überhaupt nichts, hm. ja, ich glaube, dann müssen wir uns mal noch ein paar Gedanken machen. Hallo, heute mal beim Segelohrenbump und ja, was ganz lustig ist, ja, mit den Händershot-Korb ja. Wenn ich jetzt hier aber die LED abmache, machen wir ab jetzt. Und wir haben jetzt ein Bediener schon runtergestellt, wenn man den jetzt noch ein bisschen regelt, geht das auch noch schnell. Hallo René. Ja, sieht erstmal toll aus. Die Erklärung kommt später, Leute. Ich muss das erstmal ein bisschen verarbeiten. Wir sind jetzt immer noch nicht so weit, dass das Ding läuft. Also äh, die vier Videos. Sind die einzigen, die ich bisher dazu gemacht habe. habe bisher auch nichts gehört, dass irgendjemand das Teil wirklich zum Laufen gebracht haben soll. Naja, mal schauen. So, dann ging es weiter mit äh, Kristalle züchten. Da haben wir uns den Allauen kristallen mal gewidmet. Die Kristalle kennt ihr noch. Das ist, wenn man Alaun lösung ein paar Tage einfach so stehen lässt. Bei mir haben die sich dann von selbst gebildet, die Kristalle. Auch im Januar! haben wir das Edward Leeds Gannon Papeto Emotion Holder Experiment nochmal nachgestellt. Kürz. und rennt. Jawohl. Richtig fest. Ja, das ist alles. Ach, du Sau. da war richtig fest. Echt krass. Wo kommt die Kraft her? Und dann kam Chronos 9 in Segel und Bob Labor, alias René. Hat ein paar Basteleien mitgebracht. Hier ist ein selbstgebauter Ionenmotor, den er vorgeführt hat. Ich mach nichts. Gut, dann kribbelt es mir wahrscheinlich nur so in die Hände. <lacht> <lacht> das ist eine schöne Spielerei. Aber wie gesagt, du kannst also dann hier drin äh, noch eine Zündspule und einen Kondensator. Betreiben gegenläufig und dann holst du aus, diesem, aus der Zündspule oder Energie raus. Mhm. Ding läuft trotzdem. Mhm. Kurz danach haben wir mal versucht, diese, äh, Flynn, diesen Flynn-Trafo zu reproduzieren. Ist ganz was anderes dabei rausgekommen, als man eigentlich vorhatte. Habe ich noch? überhaupt keinen Strom angeschlossen und schon da. Es hält. Also richtig fest hier hält Bomben fest. das ist nur ein einziger, also hmm, sowas so was verworrenes, und er rennt. So schaut übrigens unser ostsee dazu aus. Ja, ich kann von der, von der Volt her kann ich gar nicht mehr weiter runter gehen, wir sind schon Anschlag. Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Na, also Wenn ich diese äh, Krokoklemme nur ran halte, spielt er komplett verrückt und steigt nicht. Und wenn ich sie komplett fest ran mache, da in dieses Loch reinstecke, dann steigt sie auf einmal. Ja. Da bin ich jetzt erstmal am Ende mit meinem Latein. Tja, also das ist auch noch nicht reproduziert worden erfolgreich. Und dann ging es mit den Roto-Wetterversuchen los. Die Steinmitschaltung ist als eine Art Notlösung für Haushalt ohne Drehstromanschluss gedacht. Ne? Aber was uns hier verschwiegen wird, ist die Effektivität. Hier bei dem Roto-Wettergebastel, da sträubt sich ja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 Er kommt, er kommt. Oh, geht gut ab. So, jetzt geht's los. Ich hoffe mal, dass ich keinen, äh, keinen Ärger mit meinem Vermieter bekomme. Der hat schon ganz komisch geguckt, als ich hier äh, das Teil hochgeschleppt habe mit einem Kollegen. Da gucken wir mal, ob so halbwegs im Rahmen bleibt von der Lautstärke. Okay. Da haben wir alles dran, ne, halt haben wir noch nicht. Den 8er schalten wir ein, den 5er schalten wir ein, den 7er schalten wir ein, 4er schalten wir, 4er schalten wir, 4er schalten wir, 2er schalten wir und den 10er schalten wir auch ein. So, dann haben wir jetzt eigentlich, gut, die kleinen lasse ich draußen. Da haben wir jetzt insgesamt 120 μF und nochmal, ja, um der 40 dazu, ne, so knapp, bitte mehr. Schauen wir mal, wie er sich verhält. Geht's los? Ach, bin ich aufgeregt. So, Notschalter, ausschalten. Okay, na dann, aber wie geht's?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 also so ein Zeug zu sägen das ist übelst leicht, ne? denkt man es ist Alu aber sägt erstmal mal so ein Stück runter mit einer Eisensäge <lacht> da haben wir auch ein bisschen mehr Oberfläche, mal gucken was es bringt uh -huh. das ist ja eine ganz schön heikle Sache hier ähm, wie ihr hier seht ist hier in der Mitte bei ihm ne?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 1,3 Volt konstant. Ah. Ja. Jetzt haben wir doch die Leuchtstärke, die wir haben wollten, ne? Hey. Und am Ende vom Januar ist Jean-Louis Naudins Chigen-Generator-Experiment reproduziert worden. Ja, unsere Induktionsplatte, die macht ja 50 Kilohertz, ne? Also, 50 kHz können wir ziemlich. Äh, mal gucken, ob wir die mit unserer Stromzange einfangen können. Ja, die dürfte eigentlich nur für 50 Hertz ausgelegt sein. Mal schauen. So eine Spule ne? kann man auch wunderbar umbasteln. Die ganzen Drähte sind ja sowieso gegeneinander isoliert. Muss man nur rausfinden, welche zusammengehören. Und dann kann man da auch eine schöne Bifilare-Spule draus basteln. Mal gucken, wie gut die funktioniert die haben wir auch noch in petto ja da gehen jetzt die experimente richtig schön voran. ein aha oh, ganz schön hell so die helligkeit aha. sieht man das 319, 321 ah, kochen sieht gut aus, reis ist nicht gut Hotspot. Boiling. Boiling? Suppe. Machen wir uns eine Suppe. Die Ampere stimmen garantiert auch nicht. Ja, gut, Weil so, durch die Hochfrequenz ist das garantiert verfälscht. Mhm. Normalerweise wäre es am günstigsten, du misst die Ampere über den Brückengleichrichter. Ich hätte mal eine Minute. So, jetzt haben wir drei Minuten. Okay, das ist erstmal schon mal, Das ist auch noch nicht alles. Also wie gesagt. Gleich eine komplett neue Spule zu nehmen. Wo das dann alles gleich passt. Tja, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich das alles angeschlossen habe. Die ganzen Drähte abisoliert habe und die richtige Verschaltung raus habe. Soweit erstmal dieses Fazit da. Ja, wir gehen davon aus, dass wenn OverUnity Unity drin sein sollte, dass die in dieser Spannungserhöhung zu suchen ist. Und dann eventuell auch nur dann auftritt, wenn man richtig, ja fast schon Überlast dann am System dran haben. Werden wir sehen. Wir werden gucken. Aber bis jetzt sehr interessant. Dann haben wir den Februar. Da hat der Ronny eine sehr schöne Schaltung gepostet, die ich unbedingt mal nachbauen sollte. Hier ist sie. Das Ding lebt mehr, als dass sie elektrisch funktioniert, wenn man so sagen kann. 13 Volt, auch eine schönere Zahl finde ich. Okay, so jetzt rechts rum oder links rum. Was geht los? Okay, okay. der läuft. Der läuft nicht, da geht er aus. Aha. Was ist mit dem hier? Der ist ja also total krass hier vorne. Aha. Schon interessant. Der, der oszilliert jetzt nur einen Stop. Aha, da könnte ich also jetzt einen Stop an den Ausgang was dranhängen. Und hier pulle ich. Ah, der läuft so. Okay, also haben wir jetzt hier einen Bedini-Motor laufen also servomotor hier die blinkt <lacht> schön im keine ahnung was das für ein takt ist jedenfalls richtig schön hell blau violett leuchtend zuckt auch immer schön vor sich hin hier hinten leuchtet nur ein Stop und da dreht sich schön ein ast und auch mit dem Kiegen generator haben wir weiter experimentiert hin und her telefoniert und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 sind wir hin auf 119 Volt runtergefallen. Hier ziehen wir jetzt schon 5,23 Ampere. Und am Eingang sind wir auch ganz schön gestiegen. Ne? 1044 Watt. Ja, dann sind so die Stimmen etwas laut geworden rund um Professor Tutur. Ich wurde da mal gebeten, ihn mal die konkrete Frage zu seinem Berechnungsprogramm zu stellen. Ist bis jetzt leider immer noch nicht beantwortet worden. Ähm.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 Ja, haben wir uns vier komplett identische, leere Batterien geholt und haben sie befüllt und alle vier Batterien haben unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Aha, jetzt sind sie endlich gekommen. Der Verkäufer der hat mich extra nochmal persönlich angerufen und hat gemeint, ob ich wirklich vier Stück von denen haben möchte. Ja, jetzt haben wir eine andere Katze hier und jetzt ist alles 180 Grad verdreht. Bei der zweiten Batterie, die ich jetzt gefüllt habe, da hat mir mein Ladegerät nämlich angezeigt, dass ich sie angeblich verpult angeklemmt hätte. Da habe ich gedacht, ach du scheiße, hoffentlich habe ich sie so nicht mit meinem Bedini-Motor am Anfang falsch rumgeladen. habe dann nochmal so rum angeklemmt. Läuft er jetzt? Ja, er läuft. Aber wenn man hier das Messgerät richtig rum anklemmt, so, wir bei minus 2,9 Volt. Also normalerweise versuche ich jetzt gegen die 2,9 Volt mit dem Bedini zu arbeiten hier. Ah da tut sich irgendwie nichts. So, ich stemme das jetzt mal um mal gucken wie es dann ausschaut sollte die hier wirklich nur falsch rum beschriftet sein diese Batterie. Kann ich mir das nicht vorstellen. Da wird doch eine wie die andere hergestellt oder? So, also nochmal. Dreht. Wo sind wir hier? Jawohl, ich kann sie in die andere Richtung laden. Hey. Also, hm. so was verrücktes. Ja, der Karl Gustav, das war die Hexenbatterie davon, die hat das extremste Ergebnis gezeigt. Die war gleich mal andersrum gepult gewesen, hat keine 12 Volt gehabt, sondern nur 6 Volt oder 6,6 Volt oder 6,16 Volt. Das habe ich ja auch 6,16. Na ja gut, so, aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Ah, ich weiß nicht ganz so genau. Hm. Karl Gustav, ich schätze aus, Nacht überbrennen lassen, wollen wir es heute Nacht mal machen, ja? Okay, du machst heute Nacht mal durch, dann gucke ich mal, wie viel Volt du morgen früh hast. Und ich verspreche dir, du kriegst dann auch deinen Schlaf, wenn du haben willst. Ja, dann habe ich einen Zuschauervideo bekommen, was ich hochladen sollte. Da hat jemand mit einem Bedini-Motor kolloidales Silber hergestellt. Das Silberwasser ganz normales, auch nicht zu verachten. Und die alounen haben uns auch nicht losgelassen. Hier dann mal ein Test im Tiefkühlschrank. Wollte mal jemand wissen, wie es sich so eine alounen verhält, wenn sie tiefgefroren ist. Ja, also das mit dem Tiefgefrieren hat nicht geklappt. Bei minus 15 Grad war es immer noch flüssig gewesen. Aber dann in dem Moment, wo man sie eben ha, in die Wärme zurückgeholt hat, ist es ratzfatz etwas gefroren. Ist ja aber normalerweise draußen normal natürlich ja, nach wie vor flüssig ja, nach wie vor komplett flüssig nichts vereist ja der temperaturfüger steckt jetzt drin und das messgerät zeigt an minus 7, Grad Celsius bei minus 7 Grad, ja, also noch mal die mittleren zwei Zellen, ne, die bewegen sich. Da hat es Wasser wie gesagt 7,4 Grad Celsius minus, aber rechts und links sind sie doch vereist. Hm. So, jetzt mal noch einen kleinen Nachtrag. Also, es sind jetzt bestimmt eine Viertelstunde später. Und seht ihr das? Da pendelt immer runter zwischen 1066 und dann wieder hoch auf 1068, jetzt sogar 69. Weil jetzt ist hier absolut nichts Lineares nach unten mehr zu sehen. Sowas. Mhm. Ja, das äh die Starzelle Kristallzelle, also die Star -Zell Kristallzelle von John Bedini, die wir nachgebastelt haben. Die hat dann ganz komische Sachen gemacht. Ach, Die blinkt jetzt immer noch. Ja, jetzt jahr später fast uh, da haben wir ja gerade erst mal einen januar rumbekommen Das sind schon über 20 minuten ganz so viel zeit möchte ich euch diesmal nicht rauben ähm, die restlichen monate habe ich hier in der playlist zusammengefasst Wen es also interessiert der kann die sich der kann das ganze komplette jahr 2013 noch mal der reihenfolge nach hier anschauen ansonsten möchte ich mich bedanken bei den ganzen leuten die mitgemacht haben hat sehr viel spaß gemacht ja, also dann jetzt mal in die Fallen, wa?